Okay. Gut. Hallo, Juli äh, Juliane. Ich fange mal an. <lacht> <lacht> ja gut an. <lacht> hallo, Juliane und äh, Markus, schön, dass ihr hier seid im Interview. Hallo. Ich habe, ja. äh, hab, äh, Markus, auf eurem Blog äh, den tollen Eintrag zu Residenzmodell und Wechselmodell gesehen. Und ähm, da erzählt du, dass die Juliane... Ähm, vom Residenzmodell zum Wechselmodell sozusagen gewechselt ist mit ihrer Familie, da habe ich gedacht, wow, mit den zwei muss ich reden, wie das funktioniert hat, wie es geklappt hat und ähm, habe dann auch äh, Fragen gestellt in so Facebook-Vätergruppen, ja, also Väter, die gerne das Wechselmodell hätten oder überhaupt ihre Kinder sehen möchten und es nicht können, welche Fragen die an euch haben und das sind eigentlich alles Fragen an die Juliane, aber ich denke, der Markus kann das sicher auch. Das eine oder andere sagen auch, wie es zu dem Prozess kam. Bevor wir aber in die Fragen einsteigen, vielleicht stellt ihr euch kurz vor und wie jetzt gerade eure Patchwork-Familiensituation aussieht. Ich bin Juliane. Ich bin Mama von zwei Mädchen und jetzt einem kleinen Jungen, unserem gemeinsamen Jungen. Und ich lebe in Trennung seit 2011, genau, und seit 2013, glaube ich, haben wir das Wechselmodell für die jungen Menschen, die wir begleiten dürfen. Genau, und die zwei Mädchen sind sozusagen auch, kommen mit in unsere große Patchwork-Familie von meiner Seite. Von meiner Seite. Ich bin Markus, ähm, von meiner Seite kommen zwei Jungs und ein kleines Mädchen, die wird jetzt morgen fünf dazu und ähm, wie gesagt, unvorhergesehen allerdings eben <lacht> jetzt noch ein verbindendes Element, äh, unser gemeinsamer Sohn und somit ist es wirklich groß und wirklich groß. und äh, ja, das ist unsere Situation. Du hast ja gleich <lacht> die passende Tasse auch, die habe ich jetzt noch. <lacht> Genau, meine Mädchen kommen eben jede Woche. Wir, wechseln, wir tauschen es gerade ein bisschen auch um, wir gucken jetzt, ob es eben auch zwei Wochen Rhythmus wird. Und die Jungs kommen verlängertes Wochenende, also von Mittwoch Nachmittag wechseln sie rein und gehen Montag raus. Und die kleine Tochter kommt Freitag dazu und wechselt Montag raus. Genau, habe ich jetzt auch gerade gerichtlich ja. äh, durchgesetzt, dass das eine zusammenhängende Zeit ist bei allen, also bei den Jungs als auch bei den Mädchen. Mhm. Genau. Ist, ähm, ich würde noch gerne zum, zum Begriff Wechselmodell was sagen. Ich würde gerne äh, es austauschen, auch vielleicht hier im Gespräch, weil das ist ja eben auch immer noch missverständlich. Erstens belegt durch dieses Wort Wechsel. Ähm, in einem Residenzmodell oder in einem erweiterten Residenzmodell hat man ja viel mehr Wechsel ähm, als in einem Wechselmodell oder dem, mhm. was wir uns dort wahrscheinlich vorstellen. Es geht ja eher um eine paritätische Doppelresidenz und ähm, dass dort andere Voraussetzungen eben geschaffen werden für beide Elternteile die beide einfach auf gleicher Augenhöhe stehen lässt. Hm. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Deshalb rede ich auch eigentlich lieber von der gleichberechtigten Elternschaft. Oder so, genau. Und ähm, was auch, denke ich, viel nicht klar ist, das war auch mir lange nicht klar, dass das äh, Wechselmodell nicht dasselbe ist wie die äh, Doppelresidenz, weil im Wechselmodell gibt es ja in Deutschland immer noch einen Hauptwohnsitz. Mhm. Und bei der Doppelresidenz äh, haben ja die Kinder quasi zwei Hauptgrundsätze, was in Deutschland rechtlich noch gar nicht möglich ist. Ja. Gut, danke für, ähm, dafür, dass wir schon mal mehr über euch erfahren durften. Und ähm, jetzt habe ich hier die Fragen aus Facebook. Die... Ja, Markus? Darf ich dir vorab eine Frage stellen? Gerne. Weil die wichtig ist für mich und für die Ausrichtung des Gesprächs. Ähm, was, was willst du mit dem Gespräch erreichen? Also was, was ist dein Ziel und dein Vorhaben? Ja, es geht darum, was auch eben die Fragen dann beinhalten, ähm, wie kam es, dass die Juliane als eine Mutter, die zuerst äh, im Residenzmodell mit den Kindern gelebt hat, auch mit dem Ex-Mann eben, dann äh, zum Wechselmodell, zur gleichberechtigten Elternschaft dann gekommen ist. Was war der Prozess? Wie ist dieses Umdecken Vonstatten gegangen, mhm. was sind jetzt die Auswirkungen für die Kinder? Also das wäre sehr interessant, weil wir haben ja eben in Deutschland diese Situation, dass ähm, die gleichprägte Elternschaft gesetzlich nicht der Standard ist, ähm, während es in Belgien und in Schweden zum Beispiel so ist oder in Australien. Und äh, das wäre ja was, was vielleicht auch vielen Frauen, Müttern, die sich da überlegen, wie will ich das machen mit meinen Kindern? Wird auch Anreize bieten und äh, Denkanstöße, äh, ja. warum das, äh, die gleichberechtigte Elternschaft doch ganz gut ist oder in welchen Fällen macht sie denn keinen Sinn, könnte ja genauso auch ähm, dann herauskommen beim Gespräch. Mhm. Ja. Du willst da so ein Beispiel zeigen, was für Kosten ja. sein können? Ja, es ist ja auch ein gesellschaftlicher Prozess in Deutschland. Ja, dieses Umdenken von, ich sag mal, der mutterzentrierten Familie, Wohin da ja auch äh, im Grunde, das steht ja hinter dem Residenzmodell, weil immer noch in über 90 Prozent der Fälle, wo es um Umgang oder Sorgerecht geht, die Kinder ja dann zur Mutter gehen als äh, Lebensmittelpunkt. Und äh, vielleicht so als Nukleus, ja, ähm, ist das, was ihr da erlebt habt und auch die Juliane erlebt hat, vielleicht auch ein Beispiel dafür, wie in der Gesellschaft, wenn wir es jetzt mal groß denken wollen, halt auch ein Umdenken stattfinden kann? Hm. Also Juliane, du hast hier eine sehr große Aufgabe im Interview. Ich kann einfach nur von mir selber sprechen. Nee, kann so fängt es ja an mit dem Wandel. Ich merke eben gleich, gleich zu Anfang, wir haben eben gemerkt, dass es in der Beziehung einfach kriselte ja, und dass, dass da irgendwie was zu bewegen, wir müssen irgendwas bewegen oder das war zumindest das mein Impuls oder mein Gefühl. Und wir haben einfach wirklich wir waren vorher bei der Beratung, wir sind dann auch nochmal umgezogen. Und wir waren wirklich, haben versucht, ja, wir haben versucht, einen Prozess draus zu machen, um irgendwie sozusagen für unsere Partnerschaft was zu tun. Mhm. dort war es einfach so, dass es nicht mehr weiter ging. So okay, das cool, dann, das hört ja. sich schon spannend an. Ähm, darf ich dir die Fragen stellen, weil die sind auch so ein bisschen mhm. strukturiert, okay. ja, von, quasi von Anfang bis dann zum Schluss des Prozesses. Da können wir uns daran entlang entlanghangeln. Wenn es nicht passt, sagt es einfach ja. Mhm. Wenn wir das Ganze auch ändern und mehr so einfach in den Flow gehen. Also die erste Frage ist: Wieso erschien dir das Residenzmodell als die bessere Lösung, obwohl dadurch die Kinder weniger Zeit mit dem Vater verbringen können? Ich glaube, das war irgendwie eine bewusste Entscheidung dass wir gesagt haben, ich mache mehr Zeit als der Vater, sondern es ergab sich sozusagen aus der ganzen, aus der ganzen Situation, die wir zu bewältigen hatten. Ja, also wir mussten den Haushalt auflösen, umziehen. Und irgendwie war ich da wahrscheinlich auch ein bisschen schneller und die Kinder waren zwei und vier. Und da haben wir irgendwie zusammen so vereinbart oder es einfach so gemacht, dass sie sozusagen länger bei mir waren. Die Kinder haben dann schon immer ein verlängertes Wochenende auch beim Vater verbracht und einfach auch öfter Tage, die, die sie dort verbracht haben. Es kam jetzt irgendwie nicht zu der... Sp also wir haben wirklich auch überlegt, ob wir zusammen eine Eltern-WG machen, sozusagen, ob die Kinder dort wohnen bleiben und wir ausziehen. Also wir haben versucht, so verschiedene Sachen zu bewegen und dann aber irgendwie ziemlich schnell ge gemerkt, dass wir beide sozusagen erstmal aus dieser Partnerschaft raus müssen und gar nicht in der Lage wirklich waren, das miteinander zu verhandeln, ja, dort irgendwie konstruktiv miteinander zu sein. Das war irgendwie dann auch ziemlich schnell klar. Und das war dann auch der Punkt, warum wir dann in der Elternberatung auch ziemlich schnell wieder gegangen sind. Okay, interessant. Ähm, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, hast du dich als Besitzerin der Kinder gefühlt? Warst du deshalb für das Residenzmodell oder gegen das, äh, die gleichberechtigte Elternschaft? Ich hatte jetzt auch das Gefühl und hatte, würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus, war ich doch diejenige, die näher an den Kindern dran war, die einfach sich mehr gekümmert hat und die Kinder mehr versorgt hat. Und ich denke aber, dass das eben in der Natur der Dinge liegt. Ja, also als Mutter gebäre ich die Kinder und bin eigentlich die Erste sozusagen, die es mit Nahrung, mit Nahrung versorgt. Ja, ich glaube, das ist ja auch, und ich habe einfach als Mutter eine sehr enge Bindung zu den Kindern. Und ich glaube, mein Prozess ist einfach ein anderer, als den, den der Vater mit dem Kind erlebt. Ja, okay. Das <lacht> wollte ich da jetzt auch einwerfen. nämlich ja, Ich glaube, die, die Elternteile sind mit total verschiedenen Prozessen, was die Verbindung zu ihren Kindern ähm, angeht, ähm, beschäftigt. Die Mütter idealerweise und natürlicherweise mit dem Loslassen. Und das ist eben die Schwelle, die so schwer überwunden werden kann, denke ich. Also die so aufregend ist zu überwinden und die Väter sind dann wirklich damit beschäftigt zu den Kindern hinzukommen. So habe ich das bei all meinen Kindern äh, gemerkt. Die waren da plötzlich da, aber so richtig habe ich jetzt nichts damit zu tun, weil ich meine, ich war nicht der, dessen Hormonhaushalt sich umgestellt hat und der das Ding irgendwie in sich zum Leben erweckt hat und der das dann auch noch über diese Schwelle der Geburt rausgebracht hat. Das war ich nicht. Ich war irgendwie immer nur außen vor. Und... Ja, dieses Bestreben, zu dem Kind hinzukommen, eine Verbindung aufzubauen, das ist die, die Kraft der Väter und das ist auch die Kraft, die die Kinder brauchen, äh, kennenlernen sollten und die andere Kraft, eben die der Mutter dann auch dieses Loslassen mhm. Hat es denn dann in der Zeit der Trennung, haben da auch Gefühle zum Ex-Partner eine Rolle gespielt, wenn es darum geht, wo die Kinder sind? Also die Frage war, ob du einen Hass auf den Ex-Mann hattest? ja. Das ist da. Mhm. Die Frage ist einfach eben nur, was ich damit mache, ja? ob ich sage, ich bin die Mächtige und nutze das aus, und um ihm zu zeigen, <lacht> weiß nicht, irgendwas, ja? oder ob ich eben sage, und ich glaube, wir haben das beide beschlossen auch, dass wir die Kinder da rausnehmen, ja? dass die Kinder sozusagen nicht Spielball der, unserer, unserer Auseinandersetzung sein sollen. Aber das ist eine große Herausforderung auch. Ja? Mhm. Na, danke, danke für deine Offenheit. Und hast du dir irgendwann überlegt, wie du dich fühlen würdest, wenn die Kinder öfter beim Vater wären als bei dir? Das habe ich mir nicht überlegt. Das ist wirklich eine Erfahrung, die, wenn ich die gemacht habe, da habe ich gemerkt, wie es wie es auch für mich eine Herausforderung ist, ja, zu vertrauen und äh, ja, einfach zu vertrauen mhm. und zu sagen, die Kinder gehören zu dem Vater und der Vater macht das gut und er macht es auf seine Art und Weise. Ich glaube, das war auch so ein, haben wir festgestellt, oder ich habe es festgestellt, ein großes Missverständnis in unserer Elternschaft, dass äh, wir davon ausgegangen sind, dass wir immer äh, einer Meinung sein müssen und immer Kompromisse schließen müssen, ja. Und jeder, wir müssen sozusagen irgendwie sagen, wir machen das, was weiß ich nicht, der hält den Löffel eben immer rechts und wir müssen uns beide drauf konzentrieren, dass das auch so passiert. Und das ist, war total schlimm für mich, ja. Und ich habe jetzt einfach wirklich gemerkt und auch in der Beratung wurde uns das zurückgespiegelt, dass es total gut ist und wichtig ist, dass die Mutter sozusagen oder jeder Mensch, den, dem das Kind begegnet hat, seine eigene Qualität. Und das ist total wichtig, dass es diese Vielfältigkeit mitbekommt und erleben kann. Und so ist es für ein Kind auch kein Problem. Es weiß einfach, wenn ich mit Mama zusammen bin, sind die Sachen so. Und wenn ich mit Papa zusammen bin, sind die Sachen so. Und das ist äh, total wichtig, ja weil einfach ich auch gemerkt habe, ich, ich verwiege mich total. Ja, und das hat natürlich auch zu vielen Reibereien mit den, mit den Kindern geführt. Genau, und das war dann einfach auch in der Trennung, war das dann wirklich ein Prozess, zu, immer wieder dorthin zu kommen und zu sagen, okay, ich sehe, irgendwas passiert dort, wo ich das bewerte, ja, und irgendwie nicht gut finde. Und aber trotzdem dort zu bleiben, zu sagen, das ist der Papa der Kinder und das ist total in Ordnung. Mhm. Also, das was ist kennengelernt. Habe, also das habe ich aber ihr auch kennengelernt, das ist ja ein immenses Wachstum, was sie vollzogen hat. Also ein Wachstum hinsichtlich von Bewusstheit darüber, dass das überhaupt stattfindet. Also das, das merkt man erst vielleicht gar nicht. Man denkt immer, warum macht denn der Antwort das nicht so, wie ich das will oder mir vorstelle oder warum ist denn der so blöd oder so. Aber dazu zu erkennen, das, was ich, wie ich es mir vorstelle, was meine Werte sind, was meine Vorstellungen sind, das sind einfach nur meine Vorstellungen, meine Werte und das ist auch nur meine Meinung. Und das spielt vielleicht eine Rolle, wenn ich das mache, aber das muss nicht unbedingt eine Rolle spielen, wenn der Antwort das macht. Und das lerne ich auch immer noch manchmal kennen. Mhm. Dass, das, mhm. dass es eine Schwelle ist, dies es zu, gilt zu überwinden. Mhm. Ich denke, da liegt ja auch die Chance von Trennung darin, dieses persönliche Wachstum und mhm. den Ex-Partner auch anzuerkennen und zu akzeptieren, indem wir anders ist. Und gerade für Kinder ist ja diese Differenz zwischen den leiblichen Eltern, dieses Spannungsfeld ist ja im Grunde das Potenzial der Kinder, in dem sie sich ja entfalten können. Und da erlebe ich selber leider bei Jugendamt und auch an, am Gericht, ja, Familiengericht, immer auch dieses Denken, ähm, dass sowas ja dann zu Streit führen könnte und dann soll Ruhe herrschen, ja, und dann wird das Kind lieber einem Elternteil äh, zugewiesen, als dass diese Spannung, diese Differenz ausgehalten wird und als Ressource für das Kind auch gesehen wird. Ja, das ist richtig. Okay, dann... Juliane, was hat dich dann bewogen, schlussendlich dem Wechselmodell zuzustimmen? Gab es da einen Auslöser, einen Moment, eine Einsicht? Gab es da das Erwachen? Die... Erinnerst du dich da an einen Moment? Ein Sie hatte einen Traum. <lacht> Wie gesagt, unsere Geschichte war eben die, dass wir, wir, waren in Elternberatung und er ist dann aber irgendwie auch, mein Ex-Partner ist dann sozusagen auch ausgestiegen und hat, wollte da nicht mehr hingehen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass er das immer wieder gesagt hat, dass er einfach möchte, dass die Kinder sozusagen zum gleichen Teil auch bei ihm sind. Und da weiß ich einfach, war meine Haltung, glaube ich, wirklich die, zu sagen, okay, dann mach's doch. Ich denke auch, dass ich auch eine Mutter war, die einfach gesagt hat, ich habe hier alles gemacht oder ich bin diejenige, die den größten Anteil einfach der Kinderbetreuung und so weiter übernommen hat und ich konnte es mir einfach nicht vorstellen und ich habe es ihm auch nicht zugetraut, weil es einfach auch nicht meiner Erfahrung entsprach, so sage ich jetzt einfach mal. Und dann hat er aber wirklich, ist eben dran geblieben und hat gesagt, ich habe eine neue Beraterin, kommen, wir gehen jetzt zur Elternberatung und dort sind wir hingegangen und das Erste, was er eben sagt, er möchte gern 50-50. Und dann habe ich gesagt, und die Beraterin fragte mich dann eben sofort gleich wieder, okay, was spricht dagegen, warum sollte das nicht so sein? Und ich hatte einfach kein Argument in dem Moment. Also es ist auch nicht das, dass ich gesagt hätte, ich will, ich will es nicht. Ja? Ich glaube, das ist ja das, was dann die vielen Frauen sofort sagen und wo es dann auch dabei bleibt. Ja? Also es ist einfach bleibt einfach nur dort stehen, ich will es nicht. Und wir haben dann sofort, ich habe gesagt, ja, kann so sein. Und dann haben wir sofort einen Plan gemacht und es ging sofort los nach der Beratung. Cool. Das zeugt ja auch von Mut auf deiner Seite. Nee, ich, ich merkte dann, wie es, es kam dann wirklich eine Wurke hinterher, ja, die mich dann überschwappte. Aber ich habe dann eben wirklich auch viel mit Freunden gesprochen, die dann alle gesagt haben, Mensch, guck doch mal, diese Zeit, die du plötzlich hast. Ja. Ich glaube, das ist eben auch so, was was ich ähm, nochmal kurz so sagen wollte meine Erfahrung war dann eben okay so ein kurzes Wochenende zu haben wo die Kinder eben raus sind ja wo ich dann einfach mich schnell nach wie vor um Kindersachen Kinderzimmer aufräumen kümmern konnte ja und irgendwie äh, Wohnung sauber halten kurz mal ausschlafen konnte und dann kamen die Kinder schon wieder und ich war einfach nie raus aus dieser Aufgabe sozusagen Mutter zu sein und was jetzt natürlich sich auftat war einfach eine größere längere Zeit die sozusagen ich nicht die ganze Zeit verbringen konnte mit Kindersachen aufräumen das war dann irgendwann getan und die muss man ja erstmal füllen, die Zeit. Und dann ging es natürlich ans Eingemachte irgendwie. Mhm. Ja, wieder aus dieser, Mut, aus dieser Mutterrolle einfach zu gucken, wer bin eigentlich ich und was will ich. Genau. Das ist ja was, was ich auch kennengelernt habe bei ihr. Also eben ähm, vor die Herausforderung gestellt zu sein, äh, Mutter zu sein oder eben auch noch was anderes. Also auch noch irgendwie andere. andere anderes, ähm, also sich selbst als wertvoll zu empfinden, neben der Mutterrolle und nicht die Mutterrolle als einziges zu haben, an dem man sich festhalten kann. Mhm. Ja. Und ähm, dann war dieser Moment bei der Elternberatung, ja, wo du kein Gegenargument hattest, ähm, aber was hat da hingeführt? Also hat der Markus zum Beispiel auch durch seine Erlebnisse und Erfahrungen bei dir Ringprozesse angestoßen, war es dein Ex-Partner, waren es die Kinder, die sich geäußert haben? Hat, hat diese Elternberatung, ähm, ich nehme an, das war ein Psychologe oder war das bei einer das eine Einrichtung, haben, haben die dich dahin geführt? Oder wel, welchen, welchen Prozess hast du da durchlaufen? Wie kam es dann zu diesem Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, gut, dann machen wir das Wechseln? Hm. Nee, es war, war gar keine... Ähm es war gar nicht irgendwas daneben, das mich irgendwie angeregt hat. Ich muss selber sagen, ich bin selber ein Kind von getrennten Eltern. Ich habe sozusagen erfahren, wie es ist, wenn man plötzlich den Vater nur noch zum Wochenende zur Unterhaltung dort mal hingeht irgendwie und keinen Alltag mehr mit ihm teilt. So, und das ist meine Voraussetzung natürlich auch ein bisschen eine ganz andere. Ja? Ich habe das eben erfahren, wie schade, wie ich das vermisst habe, wie, wie, was, für ein Verlust, genau, was für ein Verlust das ist. Das ist plötzlich, und ich war sehr eng mit meinem Vater auch verbunden, genau. Aber das war jetzt irgendwie, glaube ich, auch überhaupt nicht so mein Bewusstsein, sondern einfach dieses Gefühl, die Kinder gehören dorthin, die gehören zu ihrem Vater. Und eigentlich auch dieses, schon immer war ich eine Mutter, ich habe... Also wirklich auch gerne alles gegeben und habe die Bedürfnisse der Kinder gesehen und habe einfach auch gespürt, wie schwierig das ist, sozusagen meine Bedürfnisse dort irgendwie noch einzusortieren. Ja? Und ich habe gemerkt, irgendwie, wie gut das ist, einen Partner zu haben, mit dem man sich reinteilt. Und für mich war einfach wirklich dann auch dieses Bild, wenn ich zum Beispiel, ich hätte ja auch sein, sagen können, okay, du siehst die Kinder, was weiß ich nicht, einmal eine Woche oder sowas. ja. Und ich nehme sie ganz zu mir, wo ich einfach für mich auch gemerkt habe, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht. Das, das ist einfach nicht zu schaffen, selbst wenn ich noch Omas dazuhole oder sowas. Ist mir das einfach wirklich, ist mir das sehr wertvoll, wenn die Kinder bei ihren Eltern, bei ihren Eltern teilen sind. Und bei welcher Elternberatung wart ihr? Ich kann mir vorstellen, dass viele Väter, die... Das Wechselmodell gerne hätten jetzt da dann anrufen würden. Ich muss aber da muss einlenken, weil ähm, du hast ja nach den Prozessen gefragt, die dazu geführt mhm. haben. Ich glaube, der Moment, das war sehr kurz. Ja, der Moment mhm. war, man kommt rein, der Typ sagt, ich will 50-50, die Beraterin sagt, okay, Frau Will, was spricht dagegen? Äh, äh, so, fertig, das war's. Also es, die meisten erleben ja was ganz anderes. Die meisten mhm. erleben ja ein zähes Ringen, einen Zähnenkampf, eine äh, Meinung, äh, Vorholen von anderen Meinungen einholen und so weiter. Das heißt, dahinter steht, dass jemand nicht will. Er will einfach nicht. Und ich denke, dass bei ihr dahinter stand ein zartes Pflänzchen, das hieß, ja, ich kann es mir vorstellen, ich will, würde das wollen oder so. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied und ich sehe gar nicht, wie das knackbar ist. Du meinst, dass wenn jemand nicht will, mhm. dann... Und das ist der Knackpunkt. Ja. Bei denen, bei denen es nicht geht, die wollen nicht. Punkt. Mhm. Und solange der rechtliche Hinterbau so ist, ich möchte jetzt hier nicht so die Illusion nehmen, aber solange der rechtliche Hinterbau so ist, wie er ist und ich füge nochmal einen Zwischensatz ein, einen Zwischengedanken, ich denke nicht mal, dass es aus dem Familienrecht, was ja auf dem Residenzmodell aufbaut, also was sich ja daraus bildet, lässt es sich gar nicht verändern, das merkt man auch die Schwierigkeiten, man weiß nicht mal, also es ist im Sorgerecht anzusiedeln, im Umgangsrecht, das Melderecht spielt auch noch mit rein, wie du vorhin schon gesagt hast. Also ich glaube, von Ihnen heraus lässt es sich gar nicht wirklich ändern. Und solange dieser Hinterbau so ist, wie er ist, kann jeder, der sagt, ne, eigentlich will ich das nicht, Punkt. Ja, kann unterstützt. Mhm. Mhm. Also jeder. Ich sage es allgemein, weil es, es können genauso gut Väter sein. Es ist nur einfach, ein, okay, es sind mehr Mütter, aber es ich weiß nicht, ob es also Vätern geht es auch so, die dann, dass die den Müttern ähm, das nicht zugestehen und so weiter. Ich denke, das das auch, ist, ja. der Knackpunkt ist, der wer zieht aus, der hat schon mal verloren. Mhm. Ich glaube, das Verhältnis ist so 10 zu 90. Also in 90 Prozent der Fälle ist die Mutter dagegen, in 10 Prozent der Fällen der Vater. Aber wir wollen ja eigentlich, also ich spreche mal für uns drei zumindest, ich glaube, wir wollen nicht, dass das Blatt sich wendet, dass 90 Prozent der Väter irgendwann dagegen sind, dass 10. Prozent der Mütter, äh, mhm. also dass 90 Prozent der Väter dann die Kinder bekommen und 10 Prozent der Mütter ohne die sind. Du sagst es ja ganz deutlich, ich habe ja gesagt, lass uns doch paritätische Doppelresidenz sagen und du hast es aber noch anders gesagt und es das heißt ja noch was anderes, du sagst gleichberechtigte Elternschaft. Die sagt nichts darüber aus, in welchem Verhältnis die Kinder irgendwo sind. Die, heißt, die sagt einfach nur aus, dass die Eltern von vornherein ähm, auf der gleichen Stufe stehen, also Stufe im Sinne von genau gleich viel Macht haben oder was auch immer, wie man es bezeichnen möchte. Ich denke, dass das eben viele Ebenen hat. Einmal die rechtliche habe ich ja gerade beleuchtet, die andere ist eben, wie du sagst, die gesamtgesellschaftliche, dass eben es ähm, gar nicht so richtig verstanden wird, was für Vorteile das für einen Elternteil zum Beispiel hat, der nicht vor dem Armutsrisiko im Alter steht oder nicht vor der Überforderung im Alltag steht. Und was das für die Kinder bedeutet, wenn die, wenn die frei wechseln können zwischen den Haushalten, denn auch... Wechselmodell ist missverständlich. Im Residenzmodell wechseln sehr mehr, äh, genauso viel oder mehr zwischen den Elternhäusern. Ja. Und im privaten Rahmen natürlich. Ich denke, das auf der Augenhöhe fängt schon viel eher an, wie Cornelia Spachtholz vom Verband ähm, mhm. der, der Berufstätigen Mütter auch immer wieder betont, dass das nicht erst im Falle einer Trennung anfängt. Das mhm. fängt schon im Steuerrecht an, das fängt schon viel früher an. Ja, und ähm, das mit dem Potenzial für die Kinder... Finde ich einen guten Punkt bei den Vorteilen von der gleichberechtigten Elternschaft. Äh, Juliane, erlebst du, dass deine Töchter, die jetzt ja in der Doppelresidenz leben, zwar noch ohne Hauptwohnsitz, aber so wie es eben in Deutschland möglich ist, dass ähm, du jetzt, obwohl du vielleicht weniger Zeit mit den Kindern hast, vielleicht doch mehr von den Kindern hast, weil die erfüllter sind, glücklicher, mehr... Ähm, Mitbekommen von beiden Eltern auf Freundeskreisen, kann man das so sagen, dass die, dass die Eltern dadurch auch mehr Kinder haben, dass die Qualität besser ist? Also die Qualität des Zusammenseins ist auf alle Fälle intensiver, ja, weil die Zeit einfach eben die ist, die es, die es ist und ich hatte immer die Erfahrung, dass ich natürlich auch viel kraftvoller und erholter sozusagen immer wieder in die Phasen gehe, wenn ich die Kinder treffe, und meine, meine Idee, die daraus eben von dieser Erfahrung eben so speist, war irgendwie, dass ich dachte, Mensch, das muss man eigentlich, das wäre total gut, wenn man das schon macht, wenn man zusammen ist, ja, wenn man ein Paar ist in Beziehung und wenn man diese Elternschaft eben so lebt, dass einfach wirklich ja. einer sich mal total rausnehmen kann und aufgetankt und voller Ideen und Kreativität und Offenheit auch den Kindern gegenüber und nicht irgendwo versunken in so Alltagsstress ihnen begegnen kann. und das ist, das birgt großes Potenzial. Das heißt, die Beziehung zu den Kindern hat sich intensiviert und dein Gedanke ist, dass sowas im Grunde auch in der Ehe gemacht werden könnte, dass ein Partner die Kinder in der Woche betreut ja. und der andere Partner in der Woche, ja. Ja. Oder tageweise ja. oder Stunden, stundenweise, aber ja. Zeiträume halt wirklich zu sagen, ich bin raus und ich mache Ja. Gehen. Ja, das ist halt was, äh, auch aus meiner eigenen Geschichte, äh, in der Ehe bei uns war es relativ traditionell, wobei ich von zu Hause aus gearbeitet habe und dadurch halt für die Kinder immer verfügbar war, auch kurzfristig was machen konnte und mich auch sonst um die Kinder gekümmert habe, Aber es war eher die traditionelle Rollenverteilung. Und nach der Trennung habe ich eben gemerkt, okay, ich möchte es nicht mehr so weitermachen. Ich möchte äh, einfach auch der Vater sein, der im Leben der Kinder eine Rolle spielt. Und da gibt es ja tausende von Vätern, denen es genauso geht. Und genau hier haben wir ja auch die Chance, gesellschaftlich, dass sich die Rolle der Väter wandelt und dann eben auch in der Ehe vielleicht dann äh, der Sehr Wechsel. ja Da können wir vielleicht von Wechselmodell sprechen innerhalb der Ehe, weil die Kinder dann zwischen den Eltern sozusagen wechseln und nicht zwischen den äh, Lebenswohnorten. Okay, ähm, ich schaue mal noch bei den Fragen, was wir da haben. Ähm, ja, genau. Ähm, setzt ihr euch jetzt im Freundeskreis und vor allem du, Juliane, vielleicht auch öffentlich für die gleichberechtigte Elternschaft ein? Und hast du dich das vorher nicht getraut, weil du sonst als schlechte Mutter gegolten hättest, wenn du nicht gesagt hättest, oh, ich will die Kinder hauptsächlich haben, weil Mütter sind ja die wichtigsten Eltern? Ja. Also was heißt, ja, ich lebe es einfach so ja, und ich kann das einfach nur immer empfehlen. Und ich denke einfach, es ist total wichtig, dass, dass jedes Paar sich vielleicht auch wirklich schon im Vorherein einfach darin einig wird und einig ist, dass einfach, wenn es zu einer partnerschaftlichen Trennung kommt, dass sie einfach als gleichberechtigte Eltern da bleiben. Ich denke, dass es das nicht mal Trennung heißt. Jederzeit, wenn ein Elternteil sagt, pass auf. Ich bin mit dem bisher unausgesprochenen, zum Beispiel der Rollenverteilung, der unausgesprochen festgelegten Rollenverteilung nicht mehr einverstanden. Weil es könnten auch die Mütter sein, die sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier jeden Tag zwölf Stunden zu stehen mit den Fenstern. Also es könnte doch genauso gut so rum sein. Und dann ist der Mann herausgefordert zu sagen, ah, was mache ich denn da jetzt? Oder so. Ne? Also mhm. Genau wie der Vater auch sagen könnte, pass auf, ich werde weniger arbeiten, ich bin jetzt immer früh zwischen 9 und zwölf da. Und dann will ich dann mit den Kindern irgendwie was machen. Ach so, also mhm. das ein anderes Thema. Das, genau. Ja. Also, das, an jedem mhm. Punkt ist das, es also, muss ja nicht eine Trennung sein. Das Ding ist natürlich, irgendwie, was ich mir auch vor, im Vorfeld noch überlegt habe, dass natürlich die Einrichtungen, wo die Kinder hingehen, natürlich noch eine wichtige Rolle spielen. Ja, Die Mütter müssen ja gar nicht in die Kommunikation gehen zum Partner und sagen, du, ähm, ich, du solltest jetzt mal, kannst du was übernehmen, sondern da ist ja dann irgendwann zum Glück gleich die Krippe oder die Tagesmutter, die Kindergarteneinrichtung, die Schule, wo die Kinder irgendwie weg sind. Ja. Ich glaube, das spielt irgendwie dann doch auch noch so eine Rolle, weil es dann eben nicht mehr nur um uns beide geht. so Oder der Vater kann dann auch sagen, okay, ich höre das, aber wir können die doch jetzt wegschicken. Ja, wir können die dort um 8 hingeben und erst 17 Uhr wieder abholen. Dann haben wir uns Ruhe oder dann kannst du deins machen und ich meins. Das fand ich irgendwie noch interessant auch mal zu betrachten. Ja. Weil es natürlich auch eine Rolle spielt, wenn jemand sagt, ich werde jetzt die alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater. Ich habe ja dort noch einen Kindergarten, da kann ich das immer abpuffern. Ja. Das ist ja auch gut sozusagen zu sagen, ich brauche den gar nicht, den anderen Elternteil. Hm. Ich alleine. Und die werden ja gerne hingegeben. <lacht> In die Einrichtung anstatt zum anderen Elternteil. Ja, ja genau. Um. <lacht> Wo seht ihr Deutschland allgemein? Wo sind wir, was die gleichberechtigte Elternschaft angeht? Ich denke, ihr zwei seid ein Beispiel für ein Paar, das da sicher zu den Vorreitern gehört. Und ich finde auch den Lernprozess sehr interessant, ja, die Persönlichkeitsentwicklung. Was denkt ihr, wo sind wir und wo sollten wir hingehen? Mittelalter, Hexenverbreitung, <lacht> wie sowas. <lacht> das ist die einfache Lösung. <lacht> Ich meine, das, nee, ich meine, nee, das war jetzt kein Lösungsvorschlag. Ich meine, okay. nee, oh Gott. Nein, nein. Ich meine, dort sind wir mit den Vorstellungen. Heute, ja. Ja, heute. Mhm. Natürlich gibt es Leute, die das selbstverständlich leben, aber von denen kriegen wir gesamtgesellschaftlich kaum was mit. Wir kriegen natürlich nur von den armen Alleinerziehenden mit, zum mhm. Beispiel. Ja? Wir kriegen nicht von den armen Trennungsvätern mit, die plötzlich ihre Kinder nicht mehr sehen. Also nicht in demselben Maße, meine ich, ja? Das nimmt ja ein bis bisschen die Politik. Nimmt das ja Einfluss, dass dann, wie gesagt, alleinerziehend, da brauchen wir erstmal eine Definition davon. Also da schlage ich eine ganz andere Definition vor. Dort sind wir. Hm. Noch. Ich denke, es braucht eben, es gibt keine Erfahrung. Ja. Wir können uns sozusagen nur angucken, in welche Situationen kommen wir. Und ich glaube, dass auch in Partnerschaft bewegt sich so viel. Ja. Und das ist eben, die Leute treffen sich und gehen wieder auseinander. Und wenn dort eben junge Menschen daraus hervorgehen, dann brauchen wir irgendwie neue Wege, mit ihnen zu leben ja, oder mhm. ihnen das weiter zu ermöglichen, sozusagen weiter die Verbindung zu haben zu beiden Elternteilen. So, ich glaube, da gucken wir einfach gerade, was möglich ist. Und es wäre total schön, wenn wir sozusagen kraftvoll und neugierig und äh, interessiert da reingehen und einfach mhm. miteinander, miteinander dieses Spiel ja, ausloten und äh, die Regeln vielleicht auch eventuell Regeln definieren können. Aber das, was eben passiert, ist einfach nach wie vor eben noch. Ganz viel, eher ja, so Verletztheit und eben Zurückzug, ja, und ähm, das ist irgendwie schade. Ich denke auch, wo wir sind, uns um es jetzt nochmal von einer anderen Perspektive zu betrachten, wir sind an der Stelle, <hört> da regt sich was und ähm, es sieht aus wie ein äh, Kampf um die Kinder oder um das Wohl der Kinder, was genauso nicht definiert ist. Ähm, und eigentlich ist es aber ein Geschlechterkampf. Mhm. Ich denke, hinter all dem steht ein Geschlechterkampf und aus dem kann man herauswachsen, wenn man ähm, wenn man bereit dazu ist. Da Aha. kann man herauswachsen. Denn es ist ein Geschlechterkampf, das heißt eigentlich nicht, was ist das Beste fürs Kind, sondern ich kann es besser als du. Ich mache es besser als du. Ich... ich ich weiß besser, was das Kind braucht, so wie du es vorhin gesagt hast, ich bin näher an dem Kind dran. Okay, das kann ein Gefühl sein und das kann vielleicht auch irgendwie wirklich so sein, aber das heißt nicht, dass das gut für das Kind ist. Wenn das das zur Folge hat, dass man dann auch alles sagt, wie es sein soll. Dann ist genau daraus nicht die Erkenntnis, dass, weil keiner für sich beanspruchen kann, zu wissen, was das Kindes wohl denn letztendlich ist, dass wir sagen, wir müssen das Kind bei beiden Eltern lassen. Eigentlich ist das Du hast ja noch gefragt, wo es hingehen müsste, sollte. Ich denke, dass das die einzige Lösung sein kann. Denn erst vor dem Hintergrund dieser ähm, dieser Schieflage, also dieser juristischen und, und politischen, naja, also die die aber dieser Schieflage ist es überhaupt erst möglich, diese Ausflüge zu haben, die wir jetzt haben zu dem Zeitpunkt. Das ist dadurch erst möglich. Wenn das nicht wäre, hätten wir immer noch Schwierigkeiten, immer noch wir hätten immer noch Streitigkeiten, hätten immer noch Anwälte, die Arbeit hätten. Aber ähm, diese Schieflage, wenn die nicht mehr wäre, dann wäre vieles leichter. Mhm. Dann wäre weniger Trauma für die Kinder. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Oder wollt ihr noch was hinzufügen? <lacht> Ich denke, es hat was mit Wachstum zu tun. Es ist, ja. es ist mir ganz wichtig, dass das irgendwo, ich habe es vorhin schon angedeutet, es hat was mit Wachstum zu tun. Es hat was mit Bewusstsein zu tun, mit Bewusstheit. Es hat was mit einer Entscheidung zu tun. Mhm. Also eine Entscheidung, eine individuelle Entscheidung. wo man Also jedes Elternteil, was merkt, okay, was will ich denn hier eigentlich wirklich? Und dafür braucht es eben ein Bewusstsein für das, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Also ich glaube, diese Entwicklung braucht dieses Wachstum. Ja, vor allen Dingen, und eine Verantwortlichkeit, ja. Eine Verantwortung, ja. Also, nicht zu sagen, der andere ist schuld und ich bin raus aus dieser Opferhaltung. Raus aus der Opferhaltung? Also, ich, wir sind jetzt nicht, das finde ich gut, nicht so drauf eingegangen, ich hatte es so im Vorfeld schon ausgeschlossen. Ich glaube, was, was mir leid tut und was ich sehr schade finde, ich weiß nicht, ob das dir jetzt hierher passt, aber eben, ähm, dass die Väter, das ist so. Es ähm, hat so eine große Diversität, wie die Väter vorgehen, und ich sehe da gar kein, ich sehe da gar kein Land irgendwie, weil dort herrscht eine gleiche. Ähm, also das bedingen einfach beide, beide Elternteile bedingen, das. die, die ähm, das beanspruchen, der Hauptelternteil zu sein, und die, die Opfer davon sind, sozusagen, und beide bedingen es, und ich nenne eben in dieser in dieser Gruppe dieser benachteiligten Väter eben kennen, dass das leider sehr verschieden ist, wie die Leute dort rangehen und dass so viel, wie kann ich das sagen, also ich bin einfach auch selbst schon betroffen gewesen, wenn, als ich einen Kommentar irgendwo hinterlassen habe. Nicht, dass ich von erbosten Müttern oder so zurechtgewiesen wurde, nein, ich wurde von erbosten Vätern zurechtgewiesen, die das eigentlich dasselbe wollten wie ich. Und da, da habe ich erkannt, das ist derzeit wahrscheinlich ganz schwer möglich, dort eine Ein eine einheitliche Haltung und einheitliche Werte zu definieren. Das ist die große Herausforderung, glaube ich, für diese Seite. Überhaupt von Seiten sprechen wir. Ja, das hat sicher viel mit den Verletzungen zu tun, die Juliane auch angesprochen hat. Ja. Dass ähm, Väter da auch überreagieren, ja. Wenn du, wenn du so viel Leid erfahren hast und deine Kinder dir genommen wurden, dann willst du, dass alle auf deiner Seite sind und dir helfen, dieses Unrecht zu bekämpfen. Wenn dann einer die Dinge differenzierter sieht und sagt, du, schau dir doch mal die Mütter oder die Frauen an in der Situation, wie es denen geht, warum reagieren die so, dann bist du vielleicht auch gleich verschrien ja als Abweichler. Und ich ja. denke, Da muss viel getan werden, weil du hast äh, den Punkt Bewusstsein und Aufmerksamkeit genannt und äh, Schuld und Verantwortung. Da geht es ja darum, aus sich selbst herauszuwachsen und äh, zu sagen, Okay, ich habe meine Verantwortung in dem Ganzen. Ähm, ich habe meinen Teil beigetragen zu diesem Geschlechterkampf, in diesem Konflikt. Und ähm, wie können wir weitermachen zusammen? Ja? Und ich glaube, da ist auch, was die Juliane gesagt hat, von ihrer Erfahrung aus ihrer Scheidungsfamilie heraus. Wir haben ja jetzt auch wieder Kinder, die eine Scheidung erleben, wo die Kinder vielleicht auch beim Vater sein möchten, zur Hälfte aber nicht können. Diese Kinder werden später auch dann Entscheidungen treffen und sagen, aber meine Kinder werden dann in der Doppelresidenz leben. Das sind ja auch generationale ähm, Erfahrungen und Änderungen, die wir sehen werden. Ja. Hilft uns jetzt noch nichts, ja. Ja. aber wir arbeiten schwer. ja dran. Ja. Ja. Das war schwer, damit Platz Also ich denke, das war für mich die größte Herausforderung. Mhm. Gut. So, sollen wir hier mal einen Punkt machen? Dann machen wir wieder mal ein Interview gemeinsam. Ich fand es sehr schön mit euch und schätze eure Offenheit sehr. Das ist äh, das, was uns alle weiterbringt, wenn es ums Wachstum geht, äh, in uns selbst und für unsere Kinder. Also nochmal ganz lieben herzlichen Dank an euch beide für dieses Interview. Und ich glaube, wir können da alle viel lernen, Mütter, Väter und auch Kinder. Danke, Sandro, für deine Zeit. Danke. Danke, tschüss. Uh, tschüss.